Ist eine Information der Stadt Bern. Schlauchboote Verhalten auf dem Schlauchboot Ein gemütlicher Schlauchboottrip von Thun nach Bern gehört im Sommer zu den beliebtesten Freizeiterlebnissen im Kanton Bern. Auch beim Aareböteln gibt es einige Dinge zu beachten. Jahr für Jahr kommt es zu gefährlichen Situationen teilweise mit schwerwiegenden Folgen. Auch verursachen leere, führerlose Boote auf der Aare aufwendige und teure Suchaktionen. Durch das Einhalten einiger einfacher Regeln kann dies verhindert werden. Richtiges Verhalten mit dem Boot auf der Aare hilft, gefährliche Situationen und Suchaktionen zu verhindern. Helfen Sie mit, und seien Sie vorsichtig. Neben den folgenden Regeln sollten die Flussregeln, siehe Link, der SLRG beachtet werden. Als Besitzerin oder Besitzer eines Schlauchboots gibt es ein paar wichtige, teils gesetzlich vorgeschriebene Punkte zu beachten, damit der Bötli-Trip nicht teuer oder schlimm endet. Boote nicht zusammenbinden. Sie sind nicht mehr manövrierfähig. Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der Fahrt zuerst erkundet werden. Schlauch- und Gummibootfahrer müssen mit einer Rettungsweste ausgerüstet sein. Die auf dem Boot angegebene Nutzlast darf nicht überschritten werden. Beschriften Sie Ihr Schlauchboot mit Name und Telefonnummer oder Handynummer. Melden Sie sich umgehend beim Polizeinotruf 117 oder 112, wenn Sie von Ihrer Gruppe getrennt werden oder wenn Sie Ihr Boot verloren haben und dieses führerlos die Aare hinuntertreibt. Geben Sie Entwarnung, wenn alle in Sicherheit sind. Aarekarte die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLAG gibt jedes Jahr auch eine aktuelle Aare-Karte heraus. Auf der Aare-Karte sind die Flussabschnitte von Thun bis zum Wohlensee mit allen Gefahren, Aus- und Einstiegen für Schwimmer sowie Bötler abgebildet. Außerdem sind weitere wichtige Informationen im Zusammenhang mit dem richtigen Verhalten an, in und auf der Aare vermerkt. Der Link zur ARE-Karte findet sich unterhalb des Videos.